Compliance bedeutet regelkonformes Verhalten eines Unternehmens, legales Verhalten eines Unternehmens und vor allen Dingen auch, das Unternehmen soll sich an seine eigenen Richtlinien setzen. Bisher war es eigentlich so, dass im Bereich Compliance kein Standard vorhanden war. Jedes Unternehmen konnte im Prinzip ihre Prozesse aufbauen. Mittlerweile gibt es eine neue ISO-Norm, die auch zertifizierbar ist, nämlich im Bereich Compliance Management Systeme, die auf der High-Level Structure der ISO-Norm aufbaut, also das, was wir alle kennen, die einzelnen Kapitelführung, Verantwortung, Personal und so weiter. Und äh, das bedeutet, dass wir ein Compliance-Management-System, wenn wir das auf der Grundlage der ISO-Norm aufbauen, tatsächlich ja, ganzheitlich aufsetzen können. Das heißt, wir können das Compliance-Management-System als Dach nutzen, um aus diesem Dach heraus, Informationssicherheit nach der ISO, BCM nach der ISO, Qualitätsmanagement nach der ISO ganzheitlich aufsetzen, was erstens für die Unternehmen, ja, ich sag mal, einfacher ist, weil wir haben ein integriertes Managementsystem am Ende, zweitens die Haftung des Unternehmens und der Inhaber, der Geschäftsführer und Vorstände minimiert und drittens natürlich auch die Business-Risiken des Unternehmens minimiert und zwar in allen Bereichen. Also, mein Credo: Bauen Sie ein integriertes Compliance-Management-System auf, so wie ich das gerade geschildert habe. Und vor allen Dingen vergessen Sie nicht, dass Sie Ihre Mitarbeitenden mitnehmen müssen. Das heißt, Sie, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, müssen natürlich auch an dem Regelwerk geschult werden. Das heißt, Sie müssen sensibilisiert werden. Sie müssen natürlich auch erkennen können, wenn es denn jetzt nun ein Risiko gibt, das auch zu melden. Also Thema Whistleblowing ist natürlich jetzt auch Lieferkettengesetz als Stichwort eine Verpflichtung für viele, viele Unternehmen, das einzubauen.